Oh mein Gott, Freunde, wir wollen einen community Server starten, Geistkrank, mit diesem Haus hier, alles krank. Ich werde in der nächsten Folge einfach einblenden, den Namen, da können ihr mich alle eben ihr alle hier auf den Surfer. Geisteskrank, Leute, ich habe noch mit einem, Ich habe richtig viel, was ihr euch dürfen. dürft, ihr sollt zwar nicht zu viel nehmen, aber etwas, was ich hier rausnehmen. Hier machte richtig viele Tränke, sogar deckweise die. durch The gerne mit uns persönlich im Game reden, alles möglich. Das also ist auf jeden Fall ein geisteskrankes Projekt. Ihr könnt gerne hier einige Bases, hier daneben ist extra hier so eine Villager Farm. Ihr könnt aber auch woanders hin bauen. alles kein Problem. ist eure Entscheidung. Geist kommt gerne auf den Server. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Server. Ciao, ciao, euer Pyrogram.